Spüre, wie Dein Körper sich nach und nach entspannt. Spüre, wie Du immer ruhiger wirst und Du bereit bist in die hohen Energien. einzutauchen. Du hast dich bereits vorbereitet. Du hast die Zahlenreihen bekommen. Und du hast einen Satz mit deinen Bedürfnissen ebenfalls vorbereitet. Und wenn du es erlaubst, dann möchte ich dich gerne auf die höhere Bewusstseinsebene begleiten, welche dir Heilung, Licht und Liebe überbringt. So rufe ich nun die Engel der Fülle, sie werden dich mit ihrer Botschaft weiter begleiten. Einströmt die Energie der Engel der Fülle, sie umrahmt dich mit goldenem Licht, wir sind die Engel der Fülle und wir sind bereit heute für dich zu wirken. Und wenn Du es erlaubst, werden wir Dich auf die Bewusstseinsebene führen, auf welcher wir alles für Dich vorbereitet haben. Es genügt ein innerliches Ja und es genügt ein tiefer Atemzug. In diesem Moment Begleiten wir deine Seele über die Linien der Zeit hinauf in die Bewusstseinsebene der Fülle, um den Lichtkodex, den du erhalten hast, mit der Energie der Wirklichkeit aufzuladen und schon bist du auf dieser Ebene. Deine Seele hat sich dort eingefunden. Und so senden wir Energien zu den beiden Licht-Zahlenreihen, laden sie auf mit unserer Energie sodass sie in ihrer Wirksamkeit verstärkt werden. Dies geschieht ohne Worte und dies geschieht in der höchsten Liebe aus der Wirklichkeit. schreibe nun mit deinem finger die zahlen in die luft oder stelle sie dir vor wir beschallen jede einzelne zahl mit dem Licht der Fülle und wenn du siehst oder fühlen kannst, dass die Zahlen leuchten oder zu vibrieren beginnen, dann weißt du, dass wir hier sind, dass wir bei dir sind. Und so haben wir jede einzelne Zahl mit dem Licht des Mondes aufgeladen mit dieser großartigen Energie, welche uns heute zur Verfügung steht. Und nun, geliebter Mensch, führen wir dich auf eine weitere Ebene, auf die Bewusstseinsebene, wo du dein Mondmantra aussprechen kannst. Ebenfalls mit einem Atemzug wirst du angehoben und Die Energien verstärken sich. Der Lichtkodex für finanzielle Sicherheit und für Fülle leuchtet für dich. Währenddessen du nun eine Person erkennst, ein lichtes Wesen wahrnimmst, welches zu dir kommt. Und sobald du dieses Wesen wahrnimmst, sprich bitte deinen Satz aus, sprich ihn laut aus oder auch mit deiner inneren Stimme. Dieses Wesen, was du wahrnimmst, wird die Energie dieses Satzes nehmen. Und in dem Moment, wo dieses Wesen die Energie übernimmt, beginnt sich in dir etwas zu lösen. Der Heilprozess beginnt und die Mondenergie trägt dazu erheblich bei. Vielleicht kannst du spüren oder erkennen, was gerade geschieht. Es ist ein energetischer Vorgang der für jeden Einzelnen von euch etwas Besonderes ist. Es ist dein persönliches Heilerlebnis mit der Auflösung deiner Schatten. Und so lasse zu, dass die Energien dich berühren. Lasse zu, dass die Heilung geschehen darf und wenn du siehst, dass dieses Wesen sich nun vor dir verbeugt und verabschiedet, dann wurde dieser Schatten in dir aufgelöst. Beobachte, was geschieht. Und sei dir sicher, dass alles so geschieht, wie es gut und richtig für dich ist. Vielleicht magst du dich bedanken, denn es war dein eigener Schatten, den du wahrgenommen hattest. Dein eigener Schatten hat sich dir gezeigt und es ist so viel Liebe jetzt im Raum, so viel Liebe bei dir, dass du sie fühlen kannst, dass du das Licht spürst und auch spürst, wie du selbst ganz hell leuchtest. Und so bringen wir deine Seele wieder über die Linien der Zeit zurück In Deine Wirklichkeit, in Deine Dimension. Wir haben für Dich gewirkt in der größten Liebe und Achtsamkeit der Engel der Fülle und so verabschieden wir uns von Dir mit den Tönen von Smarana. Und du, lieber Mensch, du darfst wieder langsam zurückkommen, indem du Hände und Füße bewegst, deine Augen öffnest und wieder ganz hier bist. Sonnara.